Gott und guten Tag vom Hagerbach Versuchsstollen. Ähm, mein Name ist Luisa Redetzky vom The Who's Institute aus wadutz Liechtenstein. Wir sind heute hier beim Hagerbach Next 50 Festival. Ähm, ich bin in Gesellschaft von Walter Kreisel, der Neum gruppe aus Österreich, Burkhard Holder vom VDE Renewables aus Deutschland und Dr. Philipp Fuller von Sinhelion in der Schweiz. Um, The Who's Institute ist ein Think Tank und wir nennen uns auch gerne ein Action Tank. Um, wir bringen, wir bieten eine Plattform für äh, Leute zum Austauschen, zum nach vorne denken, äh, zum Vorstellen und zum Hinterfragen. Wir bringen Leute zusammen, die die Welt verändern können, nicht nur wollen. Und ähm, ich lasse jetzt meine... Begleiter hier sich einmal kurz vorstellen und dann gehen wir in eine Diskussionsrunde zum Thema Innovation und Nachhaltigkeit. Philipp von Gluran. Vielen Dank. Ähm, mein Name ist Philipp Furler. Ich bin der CTO von Synelion. Wir sind ein ETH, ein ETA-Spin-Off. Wir stellen synthetische Treibstoffe her, synthetische, nachhaltige Treibstoffe, um fossile Treibstoffe zu setzen. Wir verbrennen heute weltweit drei Milliarden Tonnen fossile Treibstoffe ähm, verursachen so ungefähr 14% Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. Unsere Mission ist, diese fossilen Treibstoffe zu ersetzen durch nachhaltige synthetische Treibstoffe, um so einen Beitrag zu leisten, um einerseits die Mobilität in Zukunft zu ermöglichen und andererseits die ähm, äh, Treibhausgasemissionen zu senken. Wir sind die einzige Firma weltweit, welche es geschafft hat, einen vollständig CO2-neutralen ähm, und erneuerbaren Treibstoff herzustellen aus Luft und Sonnenlicht. Die einzigen Inputs sind Luft und Sonnenlicht. Wir sind jetzt daran, die Technologie zu skalieren. Wir demonstrieren diesen Sommer das System in industrieller Größe werden nächstes Jahr die erste industrielle Anlage in Betrieb nehmen, erste fuel Batches an Schlüsselkunden wie den Flughafen Zürich verkaufen. Das Ziel ist, bis 2030 die Hälfte des Schweizer Kerosinverbrauchs zu produzieren und bis 2040 die Hälfte des europäischen Verbrauchs. Vielen Dank, Philipp. Burkhard? Ja, gerne. Ja, Mein Name ist Burkhard Holder. Ich äh, bin in der VDE-Gruppe verantwortlich für erneuerbare Energien, nachhaltige Energiesysteme mache meinen Job etwa 35 Jahre im Bereich der erneuerbaren Energien und freue mich ganz besonders, dass ich heute dabei sein darf. Also nochmal ganz herzlichen Dank an Hus auch, dass das hier so toll organisiert worden ist. Wir haben auch eine ganz tolle Location, die uns sage ich mal auch diese Action, die du gerade auch erwähnt hast, diese Aufbruchstimmung vermittelt. Ähm, die VDE-Gruppe kümmert sich international um Qualitätssicherung, wir prägen auch gemeinsam mit anderen Stakeholdern internationale Standards, die, werden wir gleich sicher auch nochmal darauf zurückkommen, für die Energiewende, für die Sicherheit, auch, aber auch für das Vertrauen bei Banken, Versicherungen, Investoren extrem wichtig sind, das treibe ich auch im Bereich der erneuerbaren Energien seit vielen Jahren und dazu haben wir begleitend ein weltweites Netzwerk mit Banken, Versicherungen aufgebaut, 2000 etwa, die uns helfen, diese ganze Entwicklung der erneuerbaren Energien auch nachhaltig zu gestalten. Vielleicht noch eine Besonderheit, die wir machen. Ich glaube, das ist international schon was Besonderes. Wir kümmern uns über die gesamte Wertschöpfungskette, auch um das Thema Recycling, Nachhaltigkeit. Das fing an mit erneuerbaren Energien, Solar, Wind. Und jetzt besonders auch bei Batterien und Energiespeicher. Also es ist, glaube wichtig, das ist ja, denkt ihr, glaube ich, in gleicher Weise, es ist wichtig, dass wir nach dem Leben dieser Systeme auch dafür sorgen müssen, dass sowas äh, vernünftig, nachhaltig wieder recycelt wird und auch wettbewerbsfähig ist, damit es auch die Menschen machen. Ja, vielen Dank nochmal. Danke. Zurück an dich. Danke dir auch. Walter, zu ja, guter dank, Letzt. Danke, Luisa. Danke äh, an das Team von der HUS, äh, dass ich auch hier dabei sein darf. Danke an den Harbachstollen. stollen die NEOM-Gruppe ist ein Österreich gegründetes Klintech-Unternehmen. Wir beschäftigen uns mit der Erzeugung von Stromspeichern, um Strom zu speichern, intelligent zu verteilen und diesen Strom auch dann entsprechend bereitzustellen, dann wenn keine Sonne scheint. Unser Unternehmen hat knapp 100 Mitarbeiter, wir sind drei Jahre alt und wir agieren natürlich in Österreich, in unserem Heimatland, aber auch in Deutschland, in Liechtenstein und in der Schweiz sind In der so benannten Dachregion. Und unser Ziel ist es, mit, den, mit der dezentralen Energiewende Strom vor Ort zu produzieren, speichern und umzuwandeln, um mit Hardware und Software vor allem die Services, die wir in Zukunft dafür brauchen, um die Wirtschaftlichkeit und die Gestehungskosten, die damit verbunden sind, über den Lebenszyklus nach unten mhm. zu drücken, um sauber, sicher und transparent Energien vor Ort zur Verfügung zu stellen. Das ist unser Ziel. Anliegen und freut mich, dass wir heute darüber diskutieren dürfen. Stichwort Energiewende. Du hast damals aus einer gewissen Unzufriedenheit die Idee und die Firmengründung äh, getätigt. Muss man heutzutage disruptiv agieren, um einen Systemwandel herbeizuführen? Vielleicht kannst du erzählen, wie es bei dir damals war. Ähm, also ich habe mich äh, viele Jahre mit dem Thema Energieeffizienz beschäftigt. Und äh, nachdem bei der Energieeffizienz sehr viel geredet wird, aber sehr wenig Action dahinter ist, nämlich Impact, also es geht immer nur um einstellige Prozentsätze von Einsparung der Energie und Einsparung von der Dekarbonisierung äh, von der äh, Maßnahme, äh, haben wir uns damit beschäftigt, wie kann man einen größeren Impact vor allem in der Versorgungssicherheit darstellen. Weil wenn wir die zentralen Energieformen, äh, von fossilen auf äh, Wind, Wasser und Sonne erneuerbare umstellen brauchen wir auch die dezentralen Erzeuger und die dezentralen Speicherkraftwerke. Dazu brauchen wir auch die Digitalisierung, vor allem auch das Kapital und die Menschen, die das machen. Und mhm. das Wort Disruption äh, dabei ist vielleicht ein bisschen irreführend, weil es geht nur um die Geschwindigkeit, ja, nach vorne zu denken äh, und den Impact zu kreieren ja. und das ist halt in dem Bestand ist man halt so von der Sicherheit, ja, also da ist die Sicherheit darf auch keine Nebelgranate sein oder kein Schreckgespenst, genau. sondern die Sicherheit ist da, um, sie zu um das Problem zu lösen. Und wir haben entdeckt, dass wir schneller sein können als das, was wir bekommen ja, oder wann wir es bekommen. Und wir wollen nicht mehr oder weniger nicht nur Ankündigungsweltmeister sein, sondern auch liefern. Und wir haben zum richtigen Zeitpunkt vor Corona auch die Entwicklung fertiggestellt, sind dann ins Hochskalieren gekommen und haben heute die Produkte, da ich mal sagen, um genau die dezentrale Form von Energiespeicherung, Elektrizität, auch zu realisieren, heute schon zu realisieren. Eine Frage an dich und auch, auch euch beide. Wo stehen wir uns denn selber im Weg, im Sinne von Energiewende auch, aber im Sinne von Innovation? Wo sind denn die schnelleren Gewinne? Wo können wir mehr leisten? Ich will, Vielleicht fange ich mal an, ich kann das sicher noch ergänzen. Ich denke, wir dürfen nicht zu kleinkarriert, zu kleinteilig denken. Walter hat das gerade schon gesagt, wir müssen im System denken und ganz, ganz wichtig, Walter, das hast du ja gerade sehr schön ausgeführt, ist der, im Englischen heißt es Time to Market, wir müssen schnell sein, wir müssen jetzt solche Verteilungsstrukturen, solche smarten Verteilungsstrukturen aus der Industrie oder ich fange mal vorne an, aus der Forschung in die Industrie zur Kommerzialisierung bringen und dann die Sicherheit auch gewährleisten, damit das Vertrauen, ich habe es ja gerade eben in meinen Anfangsworten gesagt, damit wir die, das Vertrauen, bei euch auch haben, bei den ganzen Banken und Versicherungen, das haben wir jetzt 15 Jahre gelernt am VDE, in vielen Facetten, in verschiedensten Bereichen. Und das, ich glaube, das müssen wir noch besser machen weltweit. Dazu muss man sich vernetzen. Und deshalb sind solche Plattformen, wir haben ja gestern im Vorgespräch auch über die Living Labs geredet, ganz entscheidend. Wir brauchen solche praxisnahen Versuchsbereiche, wo die Industrie dabei ist und die anderen Stakeholder. Und dann müssen wir dann schrittweise auch Dinge auflösen, die noch nicht gut funktionieren. Auch die Betriebswirtschaft. Wir kommen ja gleich vielleicht noch mal drauf. In Deutschland ist es zum Beispiel so, dass wir noch viel zu teure Durchleitungskosten haben durch unsere Netze, die viele Businessmodelle sehr stark erschweren. Und daran müssen wir arbeiten gemeinsam. Natürlich haben wir gemeinsam die Aufgabe, von der Industrie Qualität zu liefern, Kosten zu senken, für den VDE heißt das, die Qualität als neutrale Organisation mit abzusichern. Aber äh, das sind, glaube ich, äh, Dinge, die wir genug gemeinsam schaffen. Also alleine geht das gar nicht. Und deshalb äh, finde ich diese Initiativen gut, dass man diese, diese äh, Herausforderungen und diese Bottlenecks äh, äh, schrittweise äh, verbessert, äh, die wir noch haben. Und das geht nur zusammen, in Zusammenarbeit. Wir haben es ja jetzt bei G7 gesehen, vor ein paar Tagen äh, der amerikanische Präsident hat es ja nochmal ausdrücklich gesagt: Das kann auch die USA nicht alleine, solche Herausforderungen anzunehmen, um die, die, unser Klima zu schützen. Aber ihr als globaler Qualitätssicherer, wie entscheidet ihr denn zum Beispiel, welche Zukunftstechnologien erlaubt oder beziehungsweise zertifiziert werden und welche nicht? Gut, das ist natürlich, dass die freie Marktwirtschaft auch dort, man muss. Auch angefangen von der Exzellenzforschung natürlich auch äh, ausprobieren, welche Systeme funktionieren. Das habt ihr beiden ja auch gemacht. Glaube ich da könnt ihr mir auch äh, mit zu billigen, dass man so etwas braucht. Am Schluss kommt es aber darauf an, dass man auch Dinge filtert. Dann machen nochmal ein anderes Beispiel. Wasserstoff ist ja in aller Munde großer Hype momentan weltweit. Wir müssen jetzt eben auch langsam schauen, dass wir von einem sehr breiten Ansatz von vielen Technologien, die da diskutiert werden und auch natürlich am Anfang mit gefördert werden, dass wir dann die Dinge weitertreiben, die auch dann am Schluss nachhaltig und wettbewerbsfähig sind und dann in so eine Verteilungsstruktur, wo sich Walter ja auch mit drum kümmert, auch dann hineinpassen. Und da setzen wir an mit einer umfassenden Qualitätssicherung in engster Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Kunden, von Anfang an sehr früh, weil man kann nicht erst am Ende, wenn das Produkt fertig ist, sich Kriterien überlegen, die, die dann zur Qualität beitragen. Das, muss man, das ist unsere Erfahrung auch beim VDE sehr früh beginnen und das wollen auch diejenigen, die das Geld am Schluss dazu geben, mit, dass man sich frühzeitig darum kümmert. Und dann hat man auch nicht nur gute Produkte, Komponenten, sondern auch gute Gesamtsysteme über die um es ja heute geht. Wir reden ja nicht mehr über eine Solar, ein Solarstrommodul wie vor 20 Jahren oder eine Windkraftanlage oder einen kleinen Batteriespeicher. Wir reden heute über smarte Verteilungsstrukturen, die dann auch funktionieren und die auch ganzheitlich äh, auch abgesichert sind, auch Richtung der heute vorhandenen Cyberkriminalität, die wir haben. Und das ist unser Ansatz da. Ja, ich glaube auch dieses Thema... Ganzheitlich, Dinge ganzhaltig zu betrachten, ist im Sinne der Nachhaltigkeit ja. sehr wichtig. Also ich habe dich ja im Vorfeld gefragt, wie das mit synthetischen Brennstoffen ist, was auch dann der Ausstoß letztendlich bei der Verbrennung von synthetischen äh, Brennstoffen ist und äh, wie das auch im Sinne der, der Nachfrage ist. Ähm, und du hast gesagt, die Motivation war gar nicht so die Endlichkeit der Brennstoffe, sondern eher die Luftverschmutzung und die Umwelt. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen? Ja genau, also fossile Treibstoffe sind begrenzt vorhanden und man könnte meinen, dass jetzt ein Druck besteht, dieses Öl zu ersetzen durch einen synthetischen Brennstoff, weil weil man einfach nicht mehr genug Öl findet oder es immer teurer wird. Aber das ist nicht der Fall. Es hat genügend Reserven vorhanden. Also der Druck, um äh, synthetisch zu gehen, kommt nicht aufgrund der beschränkten Verfügbarkeit, aber er kommt auch, ähm, aufgrund der Emissionen, die der Transport verursacht. Vielleicht kann ich noch kurz erklären, wieso dass man flüssige Treibstoffe, eben flüssige Kohlenwasserstoffe auch in Zukunft brauchen wird. Speziell die Luftfahrt braucht einen Treibstoff oder einen Energieträger mit enorm hoher Energiedichte, wie es eben Kerosin besitzt. Mhm. Batterien sind viel zu schwer. Es ist eine physikalische Barriere, dass man nicht Langstrecken fliegen kann mit Batterien. Dort und in ähnlichen Anwendungen wird es weiterhin diese Treibstoffe brauchen. Und das Einzige, was wir machen können, ist diese, diese Treibstoffe anders herzustellen. Nämlich so, dass sie nur noch so viel CO2 ausstoßen, wie wir vorher der Luft entnommen haben. Ja. Also wir nehmen CO2 aus der Luft, stellen einen Treibstoff daraus her und bei der Verbrennung wird wieder genau die gleiche Menge CO2 frei. Also netto ist der Treibstoff CO2-neutral. Ja. Also es sind, die, es sind die, die Treibhausgasemissionen, die jetzt den Druck kreieren und die Nachfrage kreieren nach diesen Treibstoffen. Ich kann das nur bestätigen. Das fragen unsere weltweiten Kunden und Partnern im VDE immer mehr ab, dass man eben auch bei der neutralen Qualitätssicherung auf den CO2-Footprint achtet. Das gehört dann letztlich auch mit zum Verkaufsargument in Zukunft und da müssen sich auch äh, Asiaten zum Beispiel darauf einstellen, dass man hier umdenkt, äh, weil ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, das ist ein ganz, ein ganz entscheidender Verkaufsvorteil sein, wenn man äh, hier mit einer neutralen äh, Überwachung dieser, dieser Kennzahlen äh, Kunden, Partner, auch Regierungen überzeugt, um die Energiewende dann auch voranzutreiben. Absolut. Ich bin, ab, ich bin voll überzeugt, die Grundlage muss eine Lifecycle-Analyse sein über den ganzen, über den gesamten Prozess. Man muss ganz genau hinschauen und, und, ähm, und, und, äh, und bestimmen, wie groß das dann tatsächlich die, die CO2-Reduktion ist. Und das muss die Grundlage sein für, für die... Für die, für, das, für die Auswahl der Verfahren und auch für die Förderung der Verfahren und für den Einsatz dieser Verfahren. Alles andere wäre, wäre, nicht, wäre nicht zielgerichtet. Also Meiner Meinung wird in dieser in Energiewende fossil oder erneuerbar wird viel zu wenig auf den Kunden geachtet. Hm. weil Der Kunde will ja nur ein Problem gelöst haben und er, er, er braucht ja uns dazu, um die Probleme zu lösen. Und du, äh, Im Summe sind ja auch wir Konsumenten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man, zu, dass man zulässt, dass die Vergangenheit ganz viel gebracht hat und, und man kann sich auch verändern. Also die Vergangenheit ist ja nicht partout schlecht, ja, sondern die Vergangenheit ist gut, weil wir daraus gelernt haben, um daraus eine neue, bessere Zukunft zu bauen. Und dazu gehört die Kreislaufwirtschaft, ist dort ein wesentlicher Faktor. Und ich glaube, der Rundumschlag um Alt oder Neue ist einfach äh, wahrscheinlich ein dritter Weg und der heißt Zukunft. Und äh, meiner Meinung nach ist, ist, ist, braucht das alles. Wir brauchen... Ultra-Kurzzeitspeicher, Speicher, Langzeitspeicher und wir brauchen auch synthetische Kraftstoffe. Mhm. Und äh, das sicher, und vor allem im, im Sinne von Investment und zukunftssicher, also ökonomisch und ökologisch. Und ich glaube, äh, das sehen wir auch jeden Tag, wenn wir Bäckereien, Fräser, Dreher umstellen oder Verzinkereien, also sehr, sehr Hochfossil emittierende Unternehmen, die mit dem Gewerbebetrieb ein Produkt äh, veredeln, wie Stahl verzinken, und die haben natürlich irrsinnigen CO2-Druck. Mhm. Und damit die ihren Stahl oder ihr, ihr Brötchen jetzt nicht nur grün herstellen, sage ich mal, ist ja der Wesentliche Faktor nämlich kostenbringend herstellen. Weil wenn das, wenn das eine Semmel ja, oder das eine Kilo Brot nicht mehr kostendeckend produzieren werden kann, weil sein Gasofen einfach so viel CO2 ausstoßt, dann muss sie heute darüber nachdenken und sich heute mit verändern Und ich glaube, das ist das so. Und dabei kann man ruhig die Vergangenheit respektieren. Ja. Und wichtig ist nur, dass man einen radikalen Umschlag jetzt hinter sich lässt. Ja. Der war halt vielleicht 100 Jahre notwendig. Ja. Ja. Aber heute heißt es nicht vom Klimawandel sprechen oder von der Energiewende oder Mobilitätswende sprechen, sondern Action, sondern jetzt heißt es umsetzen. Und das ist, glaube ich, dass viele trauen sich gar nicht zu anzufangen, weil es einen VDE gibt, der könnte ja sagen, da müsst schon mal noch mal einen Monat überlegen und müsste noch mal da was improvisieren. Und ich glaube, das kannst du bestätigen. Äh, eigentlich äh, ist der Zulauf an neuer Technologie vielleicht viel zu wenig. Man versucht sich nur anzupassen mhm. und nicht sich weiterzuentwickeln. Naja, mhm. das ja. ist ja auch, wir sprechen ja heute eigentlich über die nächsten 50 Jahre. 50 Jahre sind ja, wenn man wirklich drüber nachdenkt, ein total abstrakter Zeitraum. Wie können wir uns heute vorstellen, was in 50 Jahren ist? Aber... Wir können es natürlich trotzdem versuchen wir können drüber äh, fantasieren. Aber was brauchen wir heute und morgen und übermorgen oder die nächsten 10, 20, 30 Jahre, damit wir das erreichen können, was wir in 50 Jahren erreichen wollen? Das ist ja auch bei euch so interessant. Ihr kommt aus den verschiedensten Ecken. Äh, Nachhaltigkeit ist bei allen auf der Flagge. Ähm, wie geht ihr das an? Ich würde, wenn ich gerade noch eine Sache vom Walder ergänzen darf, weil äh, Walter hat einen ganz wichtigen Punkt äh, genannt, den wir auch im VDE feststellen. Wir müssen uns alle gemeinsam, egal ob das der VDE ist oder auch alle anderen Organisationen, frühzeitig um die Kunden kümmern. Wir müssen uns anpassen. Und äh, der VDE steht ja seit Jahrzehnten auch für Standardisierung. Wir haben unsere DKE, die internationale Standards vorantreibt, das alles abstimmt. Aber in der Realität dauert das viele Jahre. Die Zeit haben wir nicht. Wir legen in einer ganz dynamischen Entwicklung vieler Produkte, Zwei sitzen hier, zwei Vertreter sitzen hier mit auf dem Podium. Also und da gibt es ganz viele und äh, deshalb haben wir uns auch als, als Lösung überlegt. Äh, du weißt es ja, wir haben es ja schon ein paar Mal diskutiert, weil da, dass man Unternehmensstandards auch schon mal macht, wo man ausprobiert und die möglichst schnell macht, weil äh, man muss und, und diese Standards enthalten dann auch, das geht auch nochmal zurück, was Luisa eben gesagt hat, äh, die enthalten dann auch Kriterien für die Wettbewerbsfähigkeit, für die Betriebswirtschaftlichkeit. Wir sehen, dass seit 15 Jahren, es werden im dreistelligen Bereich, wurden Fördergelder ausgegeben für das ganze Thema Recycling. Egal ob Solar oder Wind, das sind schöne Projekte, da sind auch gute Ergebnisse rausgekommen. Aber da ist es genauso gelaufen, wie du es gerade gesagt hast. Das sind schöne Ergebnisse, aber die sind dann nicht betriebswirtschaftlich interessant und dann macht es keiner. Und deshalb muss man das als Ganzes sehen. Das ist eben eine Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte, dass man das auch so weiter vorantreibt. Und nicht abwartet, bis man am Schluss mal äh, auch internationale Standards, die sind wichtig, also gar keine Frage, aber wir müssen früher dazu kommen, dass man Kriterien mit den Kunden, mit den Unternehmen festlegt, damit sie arbeitsfähig sind und damit sie auch wirtschaftlich erfolgreich sind. Ich stimme absolut zu. Also anders kann man gar nicht skalieren. Wenn man eine Lösung präsentiert und ein Produkt präsentiert, das keinen Markt hat, keine Nachfrage hat, dann kann man nicht skalieren. Es kauft einem niemand ab. Also man muss unbedingt die Nachfrage beachten, man muss ein Produkt herstellen, das vom Markt gefragt wird. Das, muss vielleicht auch, das kann auch eine pragmatische Lösung sein. Die Grundlage muss eine Lifecycle-Analyse sein, genau. dass man sicherstellt, man geht in die richtige Richtung, man reduziert Treibhausgasemissionen. Gleichzeitig muss man ein marktfähiges Produkt haben. Und auch wichtig ist, dass die Technologie oder das Produkt das langfristige Potenzial hat, das Klimaziel genau. zu erreichen. Genau. Zum Beispiel Netto Null bis 2050. Also dass man jetzt auf die richtigen Technologien setzt, die dann dieses Ziel erreichen können, weil die Aufgabe ist riesig. Ähm, und die, die, die finanziellen Mittel, die benötigt werden, sind auch gewaltig. Wir müssen jetzt die Technologie auf den Boden bringen, die Sicherheit schaffen ähm, für, für Investoren, für den Markt, dass diese Technologie... Ähm, fähig ist, dem, äh, zu skalieren, äh, einen, einen Markt hat und dann, dann funktioniert das. Dann sind wir 2050 am, am Punkt, äh, wo wir sein möchten. Mhm. Sonst nicht. Mhm. Also ich glaube, diese Quantensprünge äh, bis 2050 sind notwendig, äh, damit wir diese sehr, sehr euphorischen Ziele erreichen. Ja. Äh, aber dabei ist äh, auch ähm, der Glaube an diese Quantensprünge, an die Menschheit und die Technologie, glaube ich, ein wesentlicher Faktor nämlich der Glaube im Sinne von trauen wir uns das zu. Mhm. Und äh, denn, denn im Kapitalmarkt sehen wir ja heute Quantensprünge auf, auf, auf, auf, in, in Technologien, denn es wird unglaublich viel Kapital notwendig sein. Ja? Und diese Quantensprünge sind jetzt auch in der Technologie hier. Und äh, das möchte ich mit dem Thema Europa Green Deal schon abrunden. Und da ist jetzt vielleicht die Schweiz nicht unbedingt das Vorzeigeland äh, in der aktuellen Situation. Ja, Dekarbonisierung. Aber ich glaube, in, diesen, in dieser Bubble äh, Carbon, ja, ich nenne das mal Bubble so wie eine Internet-Bubble, wir werden Googles überbleiben, aber viele Googles, ja, also, um das, also nicht einer, sondern viele, nämlich synthetische Kraftstoffe, äh, Speicher, äh, Lizenzierungen, was auch immer. Also da wird es, viele werden da über, über, überbleiben, nämlich äh, um dann Technologieführer zu sein und das ist eigentlich die Chance für Europa, mhm. ja. Und für die europäischen Länder hier Vorreiter zu sein. Nämlich nicht anzupassen und zu warten, sondern vorauszugehen. Ja? Und die, mit den Beispielen der Welt schon zu zeigen, was möglich ist. Weil sonst wird Europa ein Pensionistenheim. Mhm. Ja, wir können herzeigen den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg. Und dann können wir schon immer viel herzeigen. Ja. Und das ist die Chance, der Green Deal, und ich weiß, jetzt eine Botschaft in die Schweiz, ja. die sehr ja neutraler geht, die könnte da mit vorne rausgehen und schon vorne zeigen, dass hier in Europa Technologie gewünscht ist, nämlich die, die wesentlich ist äh, für, für, für den Planeten. Ja. Hm. Wenn, wenn man äh, nochmal auf deine Frage von eben, äh, die, den Blick in langfristig in die Zukunft, wenn man das nochmal im Fokus hat, äh, eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, die wir gerade in dieser Pandemiesituation vom VDE gemerkt haben, ist ja auch überall in Medien bei allen Stakeholdern, mittlerweile steht das ganz oben auf der Agenda, ist die, die Absicherung der Lieferketten, der weltweiten Lieferketten, auch in unserem Bereich erneuerbare Energien, Energiespeicher. Also wir haben zum Beispiel mit unseren ganzen Inspektoren, die wir in Asien haben, mit dafür gesorgt, dass das einigermaßen smooth lief mit den Belieferungen von Komponenten, haben die Qualitätssicherung gemacht, damit wir auch die Vertrauensbasis hatten bei europäischen Einkäufern, bei amerikanischen Einkäufern. Das ist sehr honoriert worden und das wollen wir auch fortsetzen. Also man kann es ein bisschen auch vergleichen mit, mit, mit der ganzen Impfsituation, die wir jetzt ja immer noch am, äh, am Leben haben und wo, wo wir uns weiter darum kümmern müssen. Das wissen wir alle. Das ist hochkomplex. Wir brauchen verschiedenste Produkte und wir leben in einer globalen Welt. Und ich bin fest davon überzeugt, wir brauchen auch in zehn asiatische Hersteller. Das ist gar keine Frage. Aber es muss funktionieren und wir müssen von, der, von diesen Abhängigkeiten und diesen Stop-and-Goes, die wir jetzt die letzten Monate in der Pandemie hatten, da muss man weg, weil damit riskiert man letztlich auch Businessmodelle, wenn dann ein, jetzt nehme ich mal einen anderen Startup, mit dem wir arbeiten, der Wasserstofftankstellen in Europa baut, der dann seine Komponenten nicht kriegt zeitlich. Das, ist, das tut dann schon weh. Und das müssen wir machen. Das sehen übrigens auch unsere amerikanischen Kollegen so. Wir arbeiten jetzt eng mit der US-Regierung zusammen, um eben diese Stabilisierung, diese Qualitätssicherung der Lieferketten für alle diese äh, Komponenten, die wir brauchen, mit absichern. Damit auch nicht nur äh, etablierte Firmen, sondern auch Start-up-Firmen äh, leben können und sich äh, erfolgreich entwickeln können. Ganz wichtige Sache aus meiner Sicht. Absolut. Ich glaube, auch wichtig zu erwähnen ist, dass der Energiemarkt kein äh, Ein-Winner-Takes-It-All-Markt ist. Es ist sehr divers, ähm, hat unterschiedliche Randbedingungen in den verschiedenen Regionen. Äh, in der Wüste ist wahrscheinlich Sonnenenergie am besten, in, äh, in Nordeuropa vielleicht Wasser oder Wind. Äh, also, und, und auch die Anwendung ist unterschiedlich. Oder? Also die, die Zukunft, äh, der zukünftige Energiemarkt wird divers sein. Es braucht eine breite Palette an verschiedenen Technologien, die müssen jetzt entwickelt werden und es gibt nicht diesen einen Winner oder diese eine Firma, die, die wie, wie Google alles dominieren wird. Was du richtig gesagt hast, wird ganz viele Googles geben, weil der Markt ist auch gigantisch und eben der ist verschieden in den, in den einzelnen äh, Regionen. Oft, wenn ich in so Nachhaltigkeitsdiskussionen bin, dann ist alles immer wahnsinnig pessimistisch und äh, traurig und deprimierend. Aber wir sind ja heute zum Glück in einer Gruppe, wo sehr lösungsorientiert gearbeitet wird. Und ihr seid für mich so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik. Seht ihr euch da als Hindernis teilweise, als, als Unterstützer, als Enabler, wie man auf Englisch sagen würde? Und wie zeigt sich das in eurem Handeln? Also Verhinderer möchten wir nicht gerne sein, wir wollen das Gegenteil sein, also Enabler passt dann schon viel besser oder Facilitator kann man es auch nennen. Wir sehen uns da auch als Moderator und ich bin, als ich vor zwölf Jahren, das waren damals mit den Chinesen und der Regierung von Singapur, die ersten Veranstaltungen gehabt, gemacht habe mit Banken und Versicherungen, da sind wir ausgelacht worden. hat die Industrie gesagt, die brauchen wir nicht, die Banken, die Versicherungen, das machen wir alleine. Heute, ich habe es ja eben erzählt, es ist schon ein signifikantes Netzwerk und Große Versicherungen, auch amerikanische Banken vertrauen dem VDE, was die Qualitätssicherung angeht von erneuerbaren Energien, weil wir eben neutral sind und eben da auch noch mal die, die andere Sicht haben. Walter hat es gerade gesagt, äh, es ist ja auch gut für einen Manager eines Fir einer Firma, wenn da nochmal jemand, ich sage mal salopp, über das Produkt drüber schaut, dass es auch sicher ist und dass es eben auch eine Chance hat, wettbewerbsfähig zu sein und dass es nachhaltig ist. Also dass es Recyclingfähig ist, für uns ganz, ganz wichtig auch mittlerweile in unseren Kriterien und äh, also das sind Dinge, die uns da bewegen und äh, wir sehen uns als Partner hier und manchmal ist es ein bisschen schwierig, die Politik zu überzeugen, weil wir wissen ja alle, es gibt auch noch Lobbyorganisationen, die nicht, nicht unbedingt für die erneuerbaren Energien sprechen, äh, aber es hilft ja nichts, wir, so, wir müssen uns, uns an einen Tisch setzen, wir haben nur einen Planeten, wie man immer so schön sagt und äh, am Schluss müssen wir an, an einem Strang ziehen und diese Bottlenecks, die wir jetzt gerade am Anfang der Diskussion noch mal erwähnt, hast, wo du mich gefragt hast, die müssen wir jetzt schrittweise beheben und in der Diskussion bleiben. Also wir können auch nicht eine Branche machen, die sich nur mit, mit erneuerbaren Energien, klimafreundlichen Sachen beschäftigt und eine, die eben diese etablierten Sachen weiter macht. Das geht nicht. Wir müssen das zusammenbringen. Und das gelingt uns ganz gut. Nicht immer zur Zufriedenheit, so ist das Leben. Aber wir geben uns größte Mühe, vor allen Dingen, dass man, und deshalb finde ich euren Ansatz, sehr, sehr wichtig mit euren Plattformen. Wir müssen uns auch um junge Firmen kümmern. Wir brauchen Nachwuchs. Wir müssen die jungen Menschen auch mit moderieren und ihnen helfen. Mentorship ist eine große Sache. Das machen wir, wollen wir auch weitermachen. International gemeinsam HUS und VDE und dann auch solche Unternehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass diese dass, dass die eine Lebensgrundlage kriegen diese Firmen und dass man ihnen hilft, dass man auch lessons learned austauscht und dann können wir schon einiges schaffen für die nächsten 20, 30 Jahre. Du hast gestern sehr schön gesagt, wir brauchen nicht Manager mit Powerpoints, sondern wir brauchen so Macher. Das. Ihr zwei seid für mich eigentlich die Macher. Ich habe für dich noch eine bisschen kritischere Frage. Du bist ja, oder eure Technologie ist ja basierend auf Lithium-Batterien, wenn wir jetzt über die Nachhaltigkeit sprechen und ihr baut ein großes Netzwerk, von dezentralen Energiespeichern, ist es dann auch eure Aufgabe, sich ums Recycling zu kümmern? Oder sagt ihr, das ist jetzt erstmal der nächste Schritt, den wir brauchen, Recycling, um die Nachhaltigkeit ähm, zu gewährleisten, das kommt im nächsten Schritt. Und ich kriege gerade den Zeitfinger, das heißt, fast dich kurz. Also die, die Rohstoffkette ist ein wesentlicher Faktor, also die, der Footprint, der Herstellung der Produkte ab dem Zeitpunkt, wo sie eingeschaltet werden, über den Lebenszyklus hinaus und, und hinaus äh, bis zum Recycling. Aber also Das Gute ist, dass wir lithium eisenphosphat technologien verwenden, die heute zu 98 Prozent recycelt werden können. Äh, und der Rest bleibt eigentlich im Filter hängen. Äh, und die Firma, da gibt es zwei, drei Firmen in Europa, die hier Vorzeigeunternehmen sind, mit denen uns wir natürlich beschäftigen. Also wir im Unternehmen haben eine Uh, uh, Responsibility-Beauftragte bei uns, die sich eben den Footprint der Herstellung der Produkte anschaut, aber nicht top-down, sondern bottom-up. Uh, und vor allem, was wir uns auch anschauen, ist die Auswirkung vom Produkt für unseren Kunden im Betrieb der Anlagen. Das ist ein wesentlicher Faktor, das muss man beantworten, weil damit man auch authentisch ist und nicht irgendwie bullshitet, Ja, weil das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja, ja also obwohl ich, wie vorhin schon angesprochen habe, oftmals eher deprimiert bin von Zukunftsdiskussionen, bin ich heute dann wieder sehr positiv von euch gestimmt. Vielen Dank, dass Freut ihr uns. dabei wart. Ich finde, es ist immer wichtig, lösungsorientiert in die Zukunft zu schauen. Das, das ist das, was wir als Hus machen wollen. Wir wollen Leute zusammenbringen, was ich vorhin gesagt habe, die die Zukunft verändern können, nicht nur wollen. Und äh, unser Gründer Rudi Hilt, die sagt immer, we think without the box, also ohne die Box, nicht außerhalb der Grenzen, sondern wir haben keine Box. Und das wird, glaube ich, auch unser Thema für die Zukunft bleiben. Also vielen Dank an euch alle nochmal fürs Teilnehmen. Dankeschön an dich danke. auch. Ja, und danke ja. nochmal an den Hagerbach. Ja.